Ja, hallo, ihr Lieben. Christian Schemer hier, Paterapeut, diplom Diplompsychologe und so weiter. Sorry für die etwas komischen Winkel. Aber meine Kamera funktioniert nicht und ich muss das jetzt irgendwie umständlich mit meiner iPhone-Kamera machen. Äh, aber, ja, deswegen, okay, wir, wir probieren es einfach. <lacht> ähm, genau, ja, heute haben wir mal wieder ein, finde ich, echt interessante äh, Dating-Mail, ähm, ja, wo es drum geht, man ist in einer Beziehung und hat dann One-Night-Stand mit jemand und schätze es nochmal anders hin. Was macht man denn da? Wie geht man damit um? Will man sich dann auch trennen? Will man da mit der Person zusammen sein? Und alle solche Fragen. Ähm, genau, ansonsten haben wir heute nochmal diesen Frühbucherpreis gelassen, also letzte Chance, da wenn ihr noch welche von so einem Glückskursen haben wollt oder Pakete, ansonsten ja, bin ich ja gerade sehr begeistert von so dezentralen Zahlungssystemen. Ich weiß, es nur so für Freaks im Moment, aber vielleicht erinnert sich das irgendwann, also wer meine Kurse mit Bitcoin, Krypto oder so bezahlt, der kriegt noch in diesem Monat im Januar noch ähm, Energiebuster-Challenge dazu, genau. Ja, äh, so, starten wir einfach mal, wenn du auch solche Fragen stellen es geht über ein Formular auf libyship.de. Und die Zuschauerin fragt, lieber Christian, seit 18, 19 verfolge ich deine Arbeit und höre mir phasenweise immer wieder bingeartig deine Podcast-Videos an. Vor allem, wenn ich wieder in einer Dating-Situation, Beziehung mit Problemen bin. 2019 habe ich auch sein erstes Buch gelesen. Nun wende ich mich mal selbst mit einem Problem bzw. einer Frage an dich, obwohl ich mir deine Antwort fast schon denken kann. Ja, das geht glaube ich vielen so, aber irgendwie wollen wir uns dann auch nochmal hören, Ne, kann ich auch verstehen. Die Situation ist folgend, ich hatte mich kürzlich nach dreijähriger Beziehung von meinem Partner getrennt, hatte auch schon einen Crush auf einen Arbeitsgelegen und habe zweimal auf Partys mit anderen Männern rumgemacht. Das hätten alles deutliche Zeichen für mich sein sollen, mich zu trennen, aber ich brauchte einfach noch einen härteren Grund, da in der Beziehung an sich nichts Schlimmes vorgefallen ist. Ja, also vielleicht erwartet ihr jetzt, dass ich jetzt ganz schlimm sage, nein. Darf man nicht, darf man, also sollte man auch nicht machen, aber wenn man, viele Menschen trennen sich natürlich so. Ich finde, ja, es ist, wie es ist und wenn man sich dann zügig trennt, äh, ja, und auch nicht, das jetzt irgendwie nicht versucht, parallel laufen zu lassen, dann ist es auch so, äh, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass man keinen Grund findet und aber irgendwie fühlt man es trotzdem nicht. Das kann natürlich auch, da soll es vielleicht nochmal drüber nachdenken, auch so ein bisschen Drama, vielleicht gab es nicht genug Drama in deiner letzten Beziehung so, so eine Drama-Anziehung sein, was natürlich auch nicht so gut ist. Aber das war nur so am Rande. Ähm, also ich brauchte einen noch härteren Grund, da in der Beziehung an sich nichts vorgefallen ist. Zwar gab es kaum Commitment, ich kannte die Eltern meines Ex nach drei Jahren nicht. Ups, okay. Und sie wussten auch nichts von mir wegen kultureller Unterschiede, laut meinem Partner. Wir hätten uns verloben müssen, um mich der Familie vorzustellen, aber das wollte ich nicht. Ja, auch da muss ich sagen, würde ich ja normalerweise auch sehr kritisch sehen, aber ich kenne tatsächlich diese Konstellation, wenn du Partner hast aus einer anderen Kultur, ähm, habe ich schon öfter mal zu tun gehabt und ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, jedenfalls kam dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ich hatte einen One-Night-Stand mit einem Bekannten, den ich schon länger kenne, den ich von Anfang an sehr attraktiv fand. Für mich war es von Anfang an klar, dass es einmalig war, weil er ebenfalls in einer Beziehung ist. Ja, jetzt kommen wir natürlich, äh, da ist der erhobene Zeigefinger von mir. Äh, ich meine, klar, äh, kann passieren, sind alle nur Menschen. Und ja, ich denke, man sollte es entweder dann auch sagen oder sich direkt trennen. Und ich äh, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, äh, gerade wenn man an seinem Bindungsmuster und seinem Liebeschip arbeitet, würde ich mich von aller Arten von Dreiecken fernhalten, weil die einfach total addiktiv und toxisch sind. Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, bis man da drin hängt. Ne? Und äh, ja, man, das ist ja mal das Problem. Wir sagen uns dann immer, nein, mache ich nicht und nur einmal und zack, zack, hängt man da immer drin. Und wie die anonymen Alkoholiker schon immer sagen, man sollte möglichst das erste Glas nicht schon trinken. <lacht> äh, ja, was deswegen, ja, ist in der Beziehung, mache ich nicht, mache ich, mach ich nicht mit rum. Einfach um, äh, gerade wenn man so bindungsängstlich ist, es können Dreiecke super, also super suchterzeugend, addiktiv sein und ich weiß nicht, ich wiederhole mir, es ist wirklich dieser eine Rat, den ich wirklich, ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt schon 5000 Mal auf diesem, Kanal gesagt, und ich kann euch, wenn ihr euch wirklich, also wenn ihr auch nichts von meiner Arbeit mitnehmt, keine Kurse äh denkt, Mensch, Hemschi, was weiß der schon? Äh, Gott, nur 25 Jahre Paartherapeut. Und äh, trotzdem, wenn ihr diesen einen Ratschlag von mir mitnehmen wollt, dann kann ich nur mal wieder sagen, haltet euch von Dreiecken fern. Ich kann es mal wieder sagen. Also ihr könnt mir meinetwegen bis bis ich 80 bin diese Mails schreiben. Juckt mich nicht, aber ich werde immer das Gleiche sagen. Ich werde immer das Gleiche sagen und aus Grund. ne aus Grund ist fast jede zweite Mail ist sowas. ne? Natürlich immer immer neuen Varianten. Aber schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ähm ich beendete meine Beziehung nun also und hatte auch kein Interesse an Dating. Mein One-Night-Stand meldete sich jedoch bei mir und machte Andeutung, dass er es gerne wiederholen würde. Ja, also ich meine, mein er hat sich ja offensichtlich nicht getrennt, heißt, er ist ja, komplett fucking illoyaler Mensch. Ne? Ja, mehr kann ich jetzt so nicht sagen. Müssen wir jetzt auch nicht schön reden und ähm, ja, wie gesagt, kann mal passieren, aber dann sollte man es halt wie gesagt entweder sagen oder sich trennen und äh, macht er nicht, also ist das für ihn akzeptables Verhalten und ja, ist auch nicht verboten, aber ich finde es asozial, man, ich kenne jetzt die näheren Umstände nicht, aber in der Regel finde ich es asozial der seiner Partnerin gegenüber, ne? ähm, müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja, äh Dies wies sich zurück. Wenige Tage später meldete er sich nochmal und fragte nach einem Treffen, um über das Erlebte zu reden. Ja, er will bestimmt reden, das glauben wir natürlich alle. Da er viele offene Fragen hat. Ich hab so offene Fragen. Mensch, ich würde gern so deep mit dir über dieses, diesen One-Night-Stand reden. Und natürlich mache ich das nicht, um den nächsten den Two-Night-Stand zu haben und den Three-Night-Stand, sondern ich will einfach mit dir reden. Ja, aber er wickelt dich jetzt hier wirklich, äh, er wickelt dich einfach ein und ich meine, ich, wie gesagt, ich mein Rat wäre schon, das schon, Erst, den ersten Schnaps nicht zu trinken, aber jetzt hast du den ersten Schnaps getrunken und ähm, ja, es lässt du dich weiter einwickeln von ihm, anstatt ähm, den Kontakt auf dieser Ebene abzubrechen, ne, und was soll dabei rauskommen? Da kommt nur Müll bei raus, ne, kann ich nochmal wieder sagen, aber wenn ihr auf Drama steht und weiß ich nicht, dann macht es, aber da wird nichts Vernünftiges bei rauskommen, Das ist immer der gleiche Scheiß. Äh, gut, äh, man, ich ahne jetzt schon, wie es weitergeht. Ähm, Diesmal stimmte ich zu, da ich auch total verwirrt war, was passiert war. Ja, ihr müsst gar nicht, dann bist du eben verwirrt, aber, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hast du auch mein Modul 1, gemacht also Für mich sind immer Fakten, Fakten, Fakten. Fakten ist der Typ, der in einer Beziehung, du lässt die Finger von ihm, fertig. Wenn du sagst, hey, das ist der Mann meines Lebens, was man äh, unter Dopamin und äh, den ganzen Verliebtheitshormonen, die es da so gibt, ähm, kann man häufig nicht klar denken, äh, meinetwegen, aber dann sollte auf deiner Staats- und De-Breaker-Liste stehen, nee, ich date niemanden, der in der Beziehung ist, fertig. Ne? Und dann sagst du, ja, melde dich, wenn du wieder Single bist. Das ist ähm, das Mindeste, was man machen sollte, aber auf gar keinen Fall das fortführen. Also ich finde es scheiße und Karma ist eine Bitch. Irgendwann bist du die... Frau am anderen Ende und äh, ich kann nur immer wieder sagen, Beziehungen gehen so auseinander in aller Regel, wie sie zusammengekommen sind und das heißt, selbst wenn er mit dir zusammenkommen würde, würdest du wahrscheinlich auch durch den Betrug diesen Menschen wieder verlieren. Das, so ist es halt. Ne? So ist es. Ich habe die Welt nicht gemacht. Kann da nichts drin ändern. Ich kann es euch mal wieder sagen. So, aber schauen wir mal, wie er dich weiter einwickelt. Ähm... Wir trafen uns mittags und er blieb fünf Stunden bei mir. Ja, ich meine, das ist ein Date. Ich meine, du sagst dir jetzt, nein, den zweiten Schnaps trinke ich nicht. Aber ich kann mir ja mal die Flasche Schnaps, kann ich mir ja mal ins Regal stellen und angucken. Das so, fun das so fun also das, das funktioniert einfach nicht. Dann werden wir irgendwann schwach und ja. Aber gut, was soll ich sagen? Es ist wie es ist. Ich weiß auch, dass ich viel zu lange, wir redeten nur, schwiegen auch viel, und das ist unangenehm war. Ja, aber es ist das nächste Date, da kannst du jetzt und äh, du verfällst ihm jetzt immer mehr und äh, solltest ihn einfach nicht treffen, weil wir wissen alle, wo das endet. Ne, Es lief nichts Körperliches, am Ende umarmen wir uns lange und küssten uns nun doch. Ja, und nächstes Mal wahrscheinlich wieder mehr, aber nur ganz kurz, dann sagte er, ich soll jetzt gehen. Ne, er sollte jetzt gehen, ja. Von daher schrieb er mir jeden Tag und sagte, dass wir vernünftig bleiben sollten. Ja, aber der Subtext ist einfach, ich will weiter mit dir vögeln. Also, das, sorry, das ist einfach der Subtext und nichts anderes. Also, wenn er so schrecklich nicht verliebt wäre, dann würde er sich ja trennen. Also, wo ist das fucking Problem? Also ich meine, ihr seid wahrscheinlich nicht, ihr nehmt diesen Sprachstil deiner E-Mail mal, dass ihr nicht 80 und 85 seid. Und, ähm, ja, es geht nur darum, dass er weiter mit dir schlafen kann, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist nur, es ist völlig, es ist einfach Grundrauschen und sollte eigentlich interessieren und ja. Äh, er schrieb mir, dass er nun nur an mich um denken könne. Ja, dann soll er sich trennen. Wo ist das fucking Problem? Wenn du so toll bist, dann soll er sich doch trennen. Lasst euch doch nicht so einwickeln immer, Mensch. Echt. Das, kann ich gar, das ist erschrecklich. schrecklich. Kauft mir mein Lieblingsgetränk. Hörte sich einmal meine und Serienempfehlungen an. Ja, aber ihr, jetzt bist du schon voll in so einem Dating-Turn mit ihm, was du gar nicht wolltest. Also ich meine, könnt, wie gesagt, könnt ihr alles machen, aber dann seid ihr im Dreieck. Also ich, wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich hier wie der schlimmste Eselmuli, den es gibt, aber es ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist ein Drecksdreieck. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr mir diese Mail schickt, ich werde immer das Gleiche sagen. Ne? Ähm und das ist jetzt keine Kritik oder so, ich, ich weiß, wie das passiert. Es ist einfach nur, ich appelliere an euren Verstand. Ne? Die Emotionen sind ja so ein bisschen und wenn wir an unserem Liebeschiff arbeiten wollen, dann müssen wir auch ein bisschen über den Verstand daten. Ne? Hilft alle nichts, ne? Es sei denn, wie gesagt, ihr sagt, ich will fucking Drama haben und alle drei Wochen heulend in der Ecke liegen und dann wir so ein High haben oder wir ein Low, dann macht es, ne? So ist es, ne? ähm So, es lief nichts, es äh, ist am Abschied auch kein Kuss, ich war auch. Ich hätte mir auch gesagt, dass ich auch froh war, dass er es nicht versucht hatte, dann stellt er, er versucht es doch ständig, dann stellte ich für mich fest, dass ich doch auch die körperliche Nähe zu ihm will. Ja, er macht das schon sehr geschickt und wahrscheinlich, ich meine, ich habe eine sehr, durch diese ganzen Mails, manchmal eine sehr negative Sicht auf die Welt, ich vermute auch nicht zum ersten Mal oder auch nicht zum zweiten Mal, dass er das macht, aber ja, ich weiß es natürlich nicht. Aber er ist schon sehr versiert hier. Ähm ich setze mir ein Limit im Kopf, wie lange ich es tolerieren würde, da ja in einer Beziehung ist. Das ist so Bullshit ist sich da selbst, ne? Wie gesagt, ich ich verstehe das, aber es ist Selbstbullshitting. Ähm, das ist einfach, du verarsch dich einfach selbst, weil wenn du denn... Was für ein Limit denn? Jetzt bist du so, okay, jetzt habe ich die ersten fünf Schnäpse getrunken und jetzt setze ich mir ein Limit, dass ich höchstens 28 Schnäpse trinke. Ich meine, ich übertreibe jetzt noch ein bisschen, ne? Das, so funktioniert das nicht, ne? Du guckst jetzt immer tiefer ins Glas rein und... Naja. zwar ähm, macht der Andeutung, dass er sich eventuell trennt. Oh, ich weiß hast du, schon, du hast doch schon so viele Videos auf meinem Kanal geguckt. Du weißt doch auch, was ich dazu denke. Das ist ein Scheiß. Dann soll er sich trennen und nicht drüber reden. Ne? Du hast es doch auch gemacht. Nach drei intensiven Wochen mit je zwei bis drei Treffen... Oh. Also jetzt hatte wirklich im Dreieck. beendet. ich es dann, er schrieb mir auch eine lange Nachricht zurück, dass er es verstehen könnte, was seine Ängste vor der Trennung von der aktuellen Partnerin sind. Ja, jetzt kommen irgendwelche Gründe, aber für mich sind die random, weil ja, dann soll er halt keine one night stands machen, also und dich nicht so voll labern, oder soll er gleich sagen, hey, ich suche nur gesichtslosen ähm, Sex hier und äh, ich habe eine Partnerin, werde ich nicht verlassen, kann sie gleich mit abfinden. Ne? Auch schon nicht sehr fair, aber so, er verdreht dir jetzt ja auch noch den Kopf, du lässt ihn natürlich auch verdrehen. Und äh, ja, und dann soll er es halt nicht machen. Ne? Und dann sagen, ich kann mich aber nicht trennen. Ja, hü oder hot. Also, das ist ja eins der Hauptprobleme auf unserem Datingmarkt, aber wahrscheinlich schon immer so dass viele Menschen würden gerne, ich kann das auch verstehen, würden gerne die Vorteile von Single sein mit den Vorteilen einer Beziehung verbinden. Ja, aber das ist fucking unfair. Ne? Oder man muss halt sagen, äh, ja, wir haben ab jetzt eine offene Beziehung, nur dass du Bescheid weißt, ich bumse nebenbei noch eine andere. Ne? Okay, aber macht er ja nicht. Ne? Ach, ist wieder sehr explizit heute. Sorry schon mal dafür, aber ja. Es ist einfach, diese Romantik geht mir einfach, also es wäre, wenn, wenn er sich wirklich trennen würde, dann wäre es romantisch, aber so ist es, ja. Gut, schauen wir mal weiter. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hart, aber ich habe ja immer noch so ein paar Minuten mit jedem von euch hier. So, äh, also drei intensive Wochen jedes zwei bis drei Treffen und die Tatsache, dass ich ja vorhabe, bald aus der Stadt wegzuziehen. Ja, aber das spielt ja alles, Keine, letztlich, das spielt alles, er will sich einfach nicht trennen. Fertig. ist immer der gleiche Schaß, ne? Ich sagte ihm, er soll sich nicht melden, solange er nicht Single sei. Ja, das ist jetzt richtig. Finde ich richtig. Aber es kommt eigentlich viel zu spät und du hängst jetzt schon richtig drin, ne? Dann schrieb er mir einige Tage später doch wieder und schickte mir ein Foto. Steht ja jetzt wirklich von einem kleinen Tattoo, was er eindeutig mit mir zu tun hat. Ich hatte ihm erzählt, dass ich mir dieses Motiv irgendwann stechen lassen wollte und schrieb dazu, dass ich immer in seinem Herzen wäre. Oh, ich muss zugeben, das ist schon echt next level. Also, dass sich das verwickelt, kann ich echt verstehen. Aber nochmal, ich also ich rücke nicht ab von meiner Meinung. Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Ich meine, das ist es ist echt ein bisschen seltsam. Ich finde es auch irgendwie echt weird. Ich meine, vielleicht findest du das romantisch, ich find's weird, also echt weird. Also wenn ihr jetzt beide crazy in Love wärt und... Oh mein Gott, ey, man lässt sich ein Partnerstatus stechen, wenn man total verknallt ist und man fängt eine Beziehung an, meinetwegen. Aber in dieser Konstellation, ja, wenn er dich so sehr liebt, warum trennt er sich dann nicht also es macht, also Es ist immer so im Dating, selbst äh, wenn die Sachen keinen Sinn machen, ist es meistens ganz schön toxisch so, ne? Das macht definitiv keinen Sinn, was er da macht. Ne? Boah, ja, ist schon eine krasse Mail. <lacht> ja. Äh, okay, kann ich wirklich verstehen, dass ich das abfuckt. Ähm, naja, gut. So, und er schrieb dazu, dass ich immer in seinem Herzen wäre und wir telefonierten daraufhin eine Stunde. Ja, er hat sein Ziel wieder erreicht. ne. So, du setzt deine Standards nicht um. Das ist so deine Spielfläche. Ne? Also, ich gebe ja völlig zu, dass er ja wirklich. Verwirrend ist, aber du setzt deine Standards nicht um, dass du sagst, hey, wir brauchen gar ja nicht reden, das ist mir scheißegal, du kannst dir 20 Tattoo stechen lassen. Du bist nicht Single. Das wäre die Art, damit umzugehen, aber du hältst dich nicht an deine, an deine eigenen Standards. Ne? Die schafft er immer wieder zu brechen. Ne? Insofern wieder krasser Arschengel, ne, kann man ja noch sagen. So, äh, und er erzählt mir wird erneut, dass er sich vielleicht mal bald trennen würde. Ja, diese Gespräche könnt ihr euch sparen. Es geht nur darum, dich wieder in die Kiste zu kriegen. Und, ähm, ja, also vielleicht, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht auch ein paar kleine Gefühle sind bei ihm, wenn nicht so groß, dass er sich trennen will. Von daher ist das letzte Future-Faking, ne? Und das, das Future-Faking ist echt mit das Schlimmste, würde ich sagen, ne? Äh, am nächsten Tag schrieb ich ihn nochmal, dass er sich nicht melden sollte, bis das Single ist. Ja, du musst es aber auch durchsetzen dann, ne? Und dann eben nicht auf seine Kontaktversuche reagieren. Nun ist meine Frage, sollte ich mich, falls er sich trennt, überhaupt nicht auf ihn einlassen, ja? Vor allen Dingen sollst du erstmal nicht mehr mit ihm kommunizieren, bis er denn getrennt ist. ne das ist jetzt mal deine erste Challenge, ne? Und dann kann man ja mal weiter gucken, weil ich glaube, das wird einfach nicht passieren und dann brauchst du ja über das andere gar keine Gedanken. Ich kann auch mal noch mal hinweisen auf, auf den Glückskurs, weil das wäre jetzt so ein Fall für den Glückskurs tatsächlich. Äh, weil über irgendwas sich einen Kopf zu machen, was wahrscheinlich gar nicht eintritt, ist unsinnig. ne? Also, also Quälerei, ne? unnötig, sagen wir mal so. Du willst jetzt über irgendwas nachdenken, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Und das ist vergeudete Lebensenergie. ne? Ich mag ihn wirklich sehr, ja, das kommt rüber, finde ihn optisch super attraktiv, kommt auch rüber, trotzdem finde ich natürlich sein Verhalten ziemlich crazy, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, also, Anführungsstrichen crazy, ne, wisst schon, wie ich es meine. Bisher war er ausnahmslos lieb zu mir, ja, ich finde es nicht lieb, weil er macht Future Faking, ne? ich finde es nicht lieb und behandelt mich sehr respektvoll, gab mir nie das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und irgendwas, oder er an irgendwas schuld, oder an irgendwas schuld sei. Ja, aber wie gesagt, er hat ja auch ein Ziel. <lacht> ähm, ne? und, äh, und, und gibt sich halt sehr viel Mühe gerade. Aber ich will mir jetzt auch gar nichts unterstellen, nur er äh, verwickelt dich und macht dich ja auch verliebt, ohne vor, zu, vorzuhaben, sich zu trennen. Und das finde ich nicht nett. Ne? Äh, zudem habe ich das Gefühl, dass nur er diese toxische Verliebtheit hat und nicht eigentlich normale Verliebtheiten. Ja, das kommt bei mir. Also, gut. Also das ist sicherlich ein schleichender Übergang zwischen toxische Verliebtheit und normale Verliebtheit. Aber du wirkst schon sehr eingewickelt, also wirkt auf mich sehr eingewickelt, aber vielleicht erlebt ihr das, ihr Zuschauer ja anders, könnt ihr gerne mal kommentieren drunter. Ähm, und er, also für mich wirkt es eigentlich umgekehrt, dass, weil du würdest dich ja auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Und, ähm, also ich nehme ihm das nicht so richtig ab, war ich ganz ehrlich, ne? Da ich mir selber auch von Anfang an rational gesagt habe, dass Dreiecke scheiße sind, aber du lebst sie hier bis hierhin, man, jetzt sagst du ja, du willst es nicht mehr, aber bis hierhin hast du ein Stück weit in Dreiecke lebt. Äh, und leere Versprechen nichts wert sind. Ja, du hast nur, wie ganz viele, kenne ich auch, verstehe ich auch das Problem, dass du deine Sachen, die du eigentlich verstanden hast, nicht völlig kompromisslos umsetzt. Das wäre die Aufgabe, ne? Insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich viel weniger emotional abhängig bin als vielleicht vor ein paar Jahren. Ja, aber du schnupperst da stark an der Schnapsflasche und pass auf, dass du da nicht wieder so reinrutscht, ne? Weil man, das glaube ich dir alles. Ähm, aber es bleibt immer so eine Gefahr, dass man doch irgendwann wieder, äh, wie soll ich mal sagen, so eine Art Rückfall hat. Und je länger du mit dem zu tun hast, umso größer sehe ich diese Gefahr auch und ja, sieh zu, dass du da einen Stopp kriegst, ne? Denn frage ich mich, ob ich mir vielleicht doch auch irgendwas, ob bei mir vielleicht doch irgendwas kaputt ist, dass ich so einen Typen trotz des offensichtlich irren Verhaltens anziehend finde. Ach, jetzt sei nicht so wertend mit dir. Ich meine, Gott, das, solche Probleme haben ja so viele Leute. Ich kenne das, ich kann das auch nachvollziehen und ich habe auch schon völlig, verrückte Dating-Entscheidung getroffen in meinem Leben. Und pff, ja, seid da ja mal ein bisschen Selbstliebender. Und natürlich sollte man das für sich analysieren, warum man so auf Drama steht. Aber wir haben natürlich auch alle, wie sag ich mal, von unserer biologisch-genetisch, haben wir eben diese angeborene Abhängigkeit zu Sexualität. So, ne? Ich meine, die macht ja auch fürs Überleben der Rasse einen Sinn. Aber wenn dieses System, was, was wir alle haben, so aus dem Ruder läuft und da kommen natürlich auch dann hoffe ich dann doch Biografiegeschichten mit rein. Ja, dann haben wir halt ein Problem damit, aber wie gesagt, diese Anlage haben wir ja alle, ne? Würde mich aber einen ehrlichen Rat oder eine kleine Analyse von dir sehr freuen. Ja, ehrlich wars und Gruß geht zurück und äh, hoffe, kannst du was mit anfangen und wir hören uns bald wieder. Und sehen uns bald wieder.